Du überspringst hier zunächst eine Einstichstelle und häkelst anschließend in die nächste Einstichstelle ein doppeltes Stäbchen. Jetzt gehst du wieder zur übersprungenen Einstichstelle zurück. Du benötigst auf deiner Nadel zwei Umschläge und stichst anschließend hinter dem bereits gehäkelten doppelten Stäbchen, aber dennoch von vorne in die übersprungene Einstichstelle. Nun häkelst du ein doppeltes Stäbchen.